Die früheren Fallwesen, die Erschaffer des Menschen, hatten nie so eine absurde Absicht, sich in ein gekrümmtes bzw. buckeliges Wesen einzuverleiben. Das wird vielleicht vielen von euch verständlich sein bzw. einleuchten. Vieles könnte euch der Gottesgeist zu diesem Thema schildern, doch er hat nur eine begrenzte Möglichkeit sich zu offenbaren weil dies das eingeengte menschliche Bewusstsein nicht erlaubt sowie die Aufnahmekapazität des Künders zeitlich begrenzt ist, weil er sein menschliches Leben freigestalten möchte und das auch soll. Er ist ein freies Wesen und selbstverantwortlich für sein Leben und nur er fühlt, wann er sich in einer höheren Bewusstseinsschwingung befindet und sich dem Gottesgeist wieder zur Aufnahme seiner Liebebotschaft zur Verfügung stellen will. Wahrlich. Es ist nicht leicht, stundenlang konzentriert am Computer zu sitzen und das Offenbarungsgut aufzuschreiben sowie dann die aufgenommene Botschaft auf Schreib- und Hörfehler zu korrigieren. Davon sollten die vielen herzlichen Liebetröpfchenleser auf der Welt schon wissen, denn die freiwillig übernommene Aufgabe eines Künders ist nicht leicht, auch wenn er immer wieder schöne und glückliche Phasen bei der Aufnahme des göttlichen Liebestromes erlebt. Nun geht der Gottesgeist noch kurz auf die Gedankenkräfte ein, weil sie oft im Zusammenhang mit Krankheiten oder Schicksalsschlägen stehen. Der Mensch hat nur ein geringes Wissen und wenige Erfahrungen bezüglich der Auswirkungen der Gedankenkräfte auf seinen Körper und seine Seele. Da dies für das menschliche Bewusstsein unsichtbar stattfindet, tappen die Forscher und Wissenschaftler noch im Dunkeln. Sie ahnen richtig dass falsche Gedanken mit der Psyche des Menschen etwas zu tun haben müssen, doch bei der Erforschung der menschlichen Psyche haben sie bisher noch keine konkreten Hinweise dafür erhalten, welche Art von Gedanken die wirklichen Verursacher zum Beispiel von Depressionen und geistiger Verwirrtheit sind und wie sie mit physischen Krankheiten zusammenhängen. Doch das werden sie nie genau ermitteln können denn dafür müssten sie hellsichtig sein und die Gedankenkräfte als Bilder schauen können. Zudem wäre es notwendig, dass die Erforscher der Gedanken die tatsächlichen Auswirkungen im Körper und in der Seele schauen könnten bzw. welche positive oder negative Reaktion sie im menschlichen Zellenstaat hinterlassen. Sie müssten auch sehen können, wie Gedankenkräfte im Ober- und Unterbewusstsein sowie in der Seele gespeichert bzw. angelegt werden und wie das menschliche und seelische Bewusstsein diese im Zusammenhang mit einer bestimmten Verhaltensweise wieder einsetzt. Wenn es den Forschern möglich wäre, Gedankenkräfte ab ihrer Entstehung bis sie in Aktion kommen und weit darüber hinaus zu verfolgen und wenn sie feststellen könnten, ob sie von gesetzmäßig himmlischer Art oder gegensätzlich sind, dann wären sie imstande jede Erkrankung und ein leidvolles Schicksal exakt zu deuten. Leider ist es den Psychoanalytikern und Krankheitsforschern nicht möglich die Hellsicht zu erlangen, da vordergründig ihr scharfer Verstand eingesetzt wird, statt das schlichte und herzliche Denken aus der inneren Gefühlswelt der Seele vorzuziehen. Die Menschenforscher wissen leider nicht, dass eine stark ausgeprägte intellektuelle Lebensweise die göttliche Logik ausschaltet und die Folge davon sind, dass falsche oder nur oberflächliche Wegweisungen zur Behandlung von psychischen und physischen Krankheiten gegeben werden können. Leider behandeln Fachmediziner psychisch Kranke auf eine Art, die mit einer herzlichen und sanften Behandlungsmethode in keinem Zusammenhang steht die aber der Gottesgeist diesen Menschen gerne zukommen lassen würde. Doch dies ist leider in dieser dunklen Welt der tief gefallenen Wesen nicht möglich, da zu wenige Menschen geistig weit gereift sind, um dieses herzliche Einfühlen von innen weitergeben zu können. Andererseits stellen sich nur wenige herzliche, geistig reifere Menschen für den schweren Beruf, psychisch Kranke zu betreuen, zur Verfügung, weil ihre Seelen ahnen, dass die meisten psychisch Kranken sehr energielos sind und nur niedrig schwingen, und von gleichgesinnten Seelen oft massiv beeinflusst und gesteuert werden. Dadurch werden dem Pflegepersonal bei der Behandlung von psychisch Kranken viele Lebenskräfte entzogen. Der Gottesgeist gibt euch bezüglich negativer Gedankenkräfte, die sich verheerend bei einem Menschen auswirken können, ein Beispiel. Gedanken und Worte können aufbauende oder zerstörende Wirkungen haben. Der Gottesgeist geht aber in diesem Beispiel nur auf negative Gedanken ein, damit ihr erkennt, welche verhängnisvollen Folgen sie auf die Gesundheit eines Menschen haben können. Menschen produzieren aus verletztem Stolz zum Beispiel Aggressionen und Hassgedanken und senden sie jenen zu, die sie mit unschönen Worten gekränkt haben. Oder sie denken Unschuldigen etwas Fürchterliches zu, obwohl sie mit ihnen noch nie zusammen waren und sie nicht kennen. Nur ein Zeitungsartikel oder etwas anderes Geschriebenes, worin einer ihrer unschönen Wesenszüge offengelegt wird, reicht für sie aus, dass sie dem Verfasser Hassgefühle und zerstörerische Gedanken zusenden. Sie ahnen nicht was diese anrichten. Bitte stellt euch vor, wenn negative zerstörerische Hassgedanken von jemandem oft ausgesandt werden, dann kommen sie als eine dunkle Sendung gebündelter Energien im menschlichen Magnetfeld (Energieaura) an, dem sie zugedacht wurden. Der betroffene Mensch ist von diesem unsichtbaren Vorgang ahnungslos, doch er fühlt, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Er ist in dieser Zeit der hasserfüllten Gedankenübertragung besonders nervös und aggressiv. Er stellt fest, dass er sich kaum noch auf seine Arbeit richtig konzentrieren kann. Ihm fällt es sehr schwer aufbauende, freudige Gedanken zu haben und deshalb ist er schlecht gelaunt. Er fällt energetisch immer mehr ab, das heißt, er fühlt sich öfter am Tage müde, abgeschlagen und nicht wohl in seinem Körper und wird eines Tages krank. Diese schmerzliche Phase hält länger an, bis zu dem Augenblick, wo der Hasser endlich aufhört zerstörerische Gedanken und Bilder zu produzieren und sie ihm zu senden. Obwohl der Hasser den Verfasser eines Artikels bzw. Buches nicht kannte, gelangten die zerstörerischen Kräfte zu ihm. Nun werdet ihr vielleicht fragen, was geschieht im Unsichtbaren bei der starken Beeinflussung mit hasserfüllten Gedanken und wie können sie zu jemand anderem gelangen? Nun. Der leidende Mensch erhielt von einem anderen, während dieser negativ sendete, ständig zerstörerische Kräfte über elektromagnetische Lichtbahnen in sein Magnetfeld. Der für euch unsichtbare Vorgang geschieht folgendermaßen, die Bewusstseinsschwingung eines Menschen, die er in einem Zeitungsartikel energetisch hinterlassen hat, enthält eine ganz bestimmte Frequenz. Wer diesen liest? Der verbindet sich automatisch mit dem Verfasser bzw. im Augenblick des Lesens sind beide menschlichen Magnetfelder über Lichtimpulse verbunden, obwohl sich die Menschen nicht kennen und gesehen haben. Nun sendet der hasserfüllte Leser dem Verfasser viele dunkle und üble Gedanken, die dann im Magnetfeld des Verfassers ankommen. Diese stören die Basen seines Magnetfeldes derart dass sie keine Energie mehr vom Erdmagnetfeld aufnehmen können. Dadurch wird sein Oberbewusstsein, die Gehirnschaltzentrale der Sinne, so stark beeinflusst, dass der Mensch nur noch kurzsichtige und niedrig schwingende Gedanken aus seiner Gehirnspeicherkammer und seinem Unterbewusstsein hervorholen kann. Zudem treten im Moment der zerstörerischen Gedankenangriffe in seinem Nervensystem Energieblockaden auf so dass der Mensch immer weniger Energie am Tage zur Verfügung hat. Dieser Zustand drückt die Schwingung der Seele herunter und sie hat nachts keine Chance mehr, die menschlichen Gene mit zusätzlichen Lebensenergien für den Tagesablauf zu versorgen. Handelt es sich um eine gottverbundene Seele dann kann sie im niedrig schwingenden Zustand keine Verbindung mehr zum Gottesgeist in ihrem Lebenskern herstellen und erhält dadurch für ihren Menschen keine Nachschubenergien mehr von ihm. Wie ihr daraus erkennen könnt, können zerstörerische Gedanken und Hassgefühle eine fürchterliche Kettenreaktion auslösen, deshalb rät euch der Gottesgeist sehr darauf zu achten, was ihr denkt und sprecht, denn es sind Kräfte die irgendwann über Lichtbahnen innerhalb der Erdatmosphäre magnetisch wieder zum Urheber zurückkehren. Das ist nur deshalb so, weil die Fallwesen in die atmosphärischen Schichten Speicherungen eingebracht haben, die bewirken, dass jedes Senden von Gedanken, Worten und Gefühlen, ob sie positiver oder negativer Art sind, aufgrund einer bestimmten Sonnen- und Planetenstellung wieder magnetisch zum Urheber zurückkehren sollen. Dieses Wissen haben leider nur wenige Menschen. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass einem Menschen von einer religiös orientierten, fanatischen Gruppierung zerstörerische Gedankenkräfte gesendet werden, ohne dass dieser etwas Unrechtes verursacht hat. Er gab nur Schriftstücke weiter, worin von ihm etwas bezüglich dieser Glaubenslehre berichtigt wurde, das aber für die religiösen Fanatiker eine Anmaßung bedeutete. Darüber erregten sie sich fürchterlich und sendeten dem Urheber des Schriftstückes zerstörerische, hasserfüllte Gedanken. Diese geballten zerstörerischen Gedankenkräfte einer religiösen Gruppe kamen in dem Magnetfeld des Verfassers an und machten ihn nach einer gewissen Zeit krank. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gedanken so eine Wirkung haben? Deshalb bittet euch der Gottesgeist, wälzt oder sendet nie zerstörerische Gedanken. Auch dann nicht, wenn euch ein Mensch schlimm verletzt hat. Geht nach innen zu Gott und bittet für ihn um Kraft zur Erkenntnis und Einsicht und verzeiht ihm, auch wenn es euch im Herzen noch sehr schmerzt. Lebt die verzeihende Liebe, die himmlische Wesen auch untereinander leben. Bedenkt, wer negative, zerstörerische Gedanken oder Worte benutzt, der sollte wissen, dass diese in seinem Ober- und Unterbewusstsein sowie in den Seelenhüllen gespeichert werden. Treffen sie den Menschen als Verursacher und Sender nicht gleich spürbar, dann kann es sein, dass seine Seele in den jenseitigen Bereichen die Auswirkungen der menschlichen Gedankensaat in schmerzlichen Bildern zu schauen bekommt und das ist bestimmt für eine gottverbundene und heimkehrwillige Seele sehr tragisch. Wie ihr nun aus dieser Schilderung des Gottesgeistes erkennen konntet, muss keine Übertretung der himmlischen Gesetze vorliegen und trotzdem wird der Mensch krank. Es gibt so viele Gründe, die zu einer Erkrankung führen können, die aber der Mensch oder seine Seele nicht verursacht haben. Darum betet euch der Gottesgeist, beschäftigt euch nicht mit der Suche nach dem Grund einer Krankheit oder einem schmerzlichen Ereignis. Denn es ist für den Menschen fast unmöglich, die wahre Ursache herauszufinden. Meistens liegen mehrere Gründe vor, die aber nicht unbedingt mit der von euch ermittelten Ursache in Zusammenhang stehen. Bitte denkt umsichtig und seid geistig wacher und setzt eure Herzensempfindungen mit ein. Wenn ihr das mehr übt, dann fallen euch die Schuppen von den Augen, denn dann erkennt ihr erst, dass ihr in einer Täuschungswelt lebt und oft getäuscht werdet, oder euch selbst täuscht, weil ihr kein ausreichendes Wissen habt. Wahrlich, diese Welt ist ein Irrgarten für Seelen und Menschen, aus dem sie ohne Hilfe des Gottesgeistes überhilfsbereite himmlische Wesen oder inkarnierte geistig höher entwickelte nicht herausfinden können. Es ist sehr schwer mit geistigen Aufklärungen aus der himmlischen Quelle an Menschen und auch an verirrte jenseitige Seelen heranzukommen, da sie stets von weltlichen Geschehnissen abgelenkt werden, die ihre Sinne sehr beschäftigen bzw. länger in ihnen aktiv sind. Dennoch hofft der Gottesgeist in der letzten Phase irdischen Lebens noch einige herzensoffene Menschen zu finden, die sich für die Botschaften aus seinem Herzen interessieren um geistig wieder ein Stück menschlich und seelisch wachsen zu können. Das wünscht er sich so sehr, denn er kennt das große Leid auf dieser Erde, da er mit seinem Liebegeist in jedem Atomteilchen dieser feststofflichen Welt gegenwärtig ist, registriert er dies alles auch in der himmlischen Urzentralsonne. Das ist für euch unvorstellbar weil euer menschliches Bewusstsein für die weitsichtige und hohe Empfindungswelt des siebendimensionalen himmlischen Lebens verschlossen ist. Dennoch solltet ihr wissen, dass der universelle Liebegeist sich bemüht, im Unsichtbaren alles Erdenkliche für euch Menschen und eure Seele sowie für alles irdische Leben zu tun, damit kein Wesen leidet. Doch das große Leid auf der Erde, bei Menschen und ihren einverleibten Seelen sowie der Natur, kann er nicht vermeiden, weil die von den zerstörerischen Fallwesen ungesetzmäßig programmierten feststofflichen Atome dieser Welt und des physischen Körpers nicht seinen göttlichen Willen wirken lassen. Das ist eine große Tragödie für das niedrig schwingende Leben, die erst dann aufhören wird, wenn diese Welt nicht mehr besteht und sich die jenseitigen Seelen von ihren ehemaligen menschlichen Lebensgewohnheiten ganz verabschieden müssen. Das heißt, wenn sie alle ihre menschlichen Speicherungen aus dieser Welt dem Gottesgeist freiwillig zur Umwandlung übergeben. Erst dann wird bei einem herrlichen Lichtwesen, das sich in außerhimmlische Welten begeben hat, alles wieder gut und es kann in das lichtreiche, glückselige Leben der himmlischen Wesen zurückkehren. Dort erwarten wir euch sehnlichst. Könnt ihr unser Mitgefühl für euch schon in eurem menschlichen Bewusstsein erfassen? Der Gottesgeist geht noch einmal auf das anfängliche Offenbarungsthema zurück und versucht euch verständlich zu machen, dass es dem menschlichen Bewusstsein nicht möglich ist, genau zu beschreiben, aus welchem Grund der Mensch erkrankt. Da sich der Mensch aus himmlischer Sicht noch in einem nebligen und deshalb kurzsichtigen Bewusstsein befindet, kann er die geistige Realität in sich und um ihn herum nicht richtig erfassen. Daher ist es ihm nicht möglich die wahren Gründe für eine Organ- oder Zellschwäche zu ermitteln. Eine genaue Diagnose kann nur aus der Gesamtsicht des kosmischen Lebens erstellt werden. Darüber solltet ihr euch klar sein. Wahrlich, den Menschen fehlt dazu das genaue Wissen, welche Aufgaben die einzelnen Zellen im Zusammenwirken mit den menschlichen Genen erfüllen und welche umfangreiche Funktion die energetische Seele im Körper tatsächlich hat. Doch für das unsichtbare Wirken der Kräfte, einpoliger und zweipoliger Art, ist kein menschliches Bewusstsein geöffnet bzw. es ist nicht imstande die einzelnen Vorgänge bewusst zu registrieren, geschweige denn sie über die Sinnesorgane zu schauen. Auch wenn es manchen medialen Menschen gelingt, erdgebundene oder höher entwickelte feinstoffliche Wesen über das geistige Auge zu schauen. So ist es dem menschlichen Bewusstsein noch lange nicht möglich, die beiden sich bewegenden Energieströme von einpoliger und himmlisch zweipoliger Art in ihrem feinstofflichen Wesen und im physischen Körper gleichzeitig wahrzunehmen, weil die menschlichen Gehirnzellen für die Abrufung geistig höherer Frequenzen keine Speicherungen enthalten. Für die Wahrnehmung zweipoliger himmlischer Kräfte haben die früheren tief gefallenen Erschaffer des Menschen keine Speicherungen in die menschlichen Gene programmiert, damit das unsichtbare, feinstoffliche Leben höherer Art, einschließlich der himmlischen Wesen, den Menschen ganz verborgen bleibt. Weil sie nie mehr ins Himmelreich zurückkehren wollten, entgegen der himmlischen Abmachung, haben sie die Gene so programmiert dass im Bewusstsein der einverleibten Seele die Rückerinnerung an das frühere himmlische Evolutionsleben allmählich schwindet. Sie wussten, dass alle menschlichen Lebensspeicherungen aus dieser Welt ihr himmlisches Wissen bzw. Bewusstsein nach und nach ganz überdecken würden. Es ist für den Gottesgeist und für die reinen himmlischen Wesen im Herzen schwer zu ertragen und mit anzusehen, wie einst reine himmlische Wesen in einem verdeckten seelischen und menschlichen Bewusstsein und in großer Unwissenheit leben müssen. Doch dagegen kann er nichts machen, weil der Fall noch nicht zu Ende ist. Eine groß angelegte, offene geistige Aufklärung der Menschen in dieser Welt und auch der Wesen auf den jenseitigen Fallplaneten kann und darf nicht geschehen, weil dies sonst ein Eingriff in das freie Leben der abtrünnigen Wesen wäre. Das heißt, es wäre ein Gesetzesverstoß gegen die himmlische Wesensfreiheit, Nur gegen aber niemals der Gottesgeist und auch kein reines himmlisches Wesen verstoßen werden. Es ist sehr tragisch dass der Mensch keinen Zugang zum jenseitigen, hochschwingenden, lichtreichen Leben hat, weshalb es ihm auch nicht möglich ist, die für ihn sehr wichtigen, jedoch verborgenen Einzelheiten über die wahren Gründe seiner Erkrankung oder eines schlimmen Schicksalsschlages zu erfahren. Wahrlich, die Hinweise zur Ursachenermittlung und Bedeutung verschiedener Krankheitsbilder, die ihr aus Büchern entnehmen könnt, führen euch aus der himmlischen Sicht oftmals in die Irre, weil sie nur manchmal den wahren Gründen eines Krankheitssymptoms entsprechen. Die meisten Beschreibungen stammen tatsächlich von erdgebundenen Seelen, die gleichgesinnten medialen Menschen diese inspirativ mitteilten. Es handelt sich um jenseitige Seelen, ehemalige Psychologen, die früher einmal im Erdenleben die guten und schlechten Verhaltensweisen der Menschen studiert und glaubten für manche Krankheit eine Erklärung bzw. die Ursache gefunden zu haben. Aus ihren Erfahrungen gaben sie ihren früheren psychisch kranken Patienten bei depressiven Verstimmungen gute Ratschläge zur Veränderung ihrer falschen Verhaltensweisen, doch diese waren nicht auf die himmlischen Lebensweisen zugeschnitten. Die erdgebundenen Seelen, die ziemlich niedrig schwingen, denn sonst würden sie sich nicht mehr in dieser untersten Fallebene aufhalten können die Energieströme im physischen Körper und in der einverleibten Seele nicht schauen. Ihr Bewusstsein ist verdeckt mit falschen Informationen aus dieser Welt und deshalb haben sie kein hohes Empfinden, doch zur Sichtung der Energieströme wäre es notwendig. Diese Seelen holen aus ihren Seelenpartikeln lieber noch ihre weltlichen Speicherungen hervor, die sich aus ihren früheren Lebenserfahrungen zusammensetzen. Und geben sie dann medialen Menschen für deren Weisheitsbücher weiter. Manche Krankheiten stehen wirklich mit einer falschen Lebensweise in Zusammenhang, dies wussten schon die früheren gelehrten Menschen, die nun mit ihrem verschatteten Lichtkörper, Seele, im erdgebundenen Jenseitsleben und Menschen ihrer Wellenlänge massiv beeinflussen. Sie leben im Helfersyndrom und wollen unbedingt kranken Menschen mit ihren früheren Erfahrungen helfen. Deshalb versuchen sie sich durch fachlich gleich ausgerichtete Menschen mit aufdringlichen Impulsen direkt in die menschlichen Gehirnzellen mitzuteilen. Aus diesem Grund werden sie nicht mehr von der magnetischen Erdanziehung frei. Ihre eigenwillige irdische Mission wollen sie unbedingt nach ihren Vorstellungen gut abschließen, deshalb sind sie noch nicht bereit, sich in die himmlische Richtung zu bewegen bzw. den göttlichen Willen zu ihrer Heimkehr anzunehmen. Sie umgarnen gerne gleichartige intellektuelle Menschen und lassen sie nicht mehr los. Die Beeinflussung von Menschen ist bei ihnen stark ausgeprägt, so dass sie manche drängen Bücher zu schreiben. Dies geschieht dann manchmal in einem hohen Schreibtempo, wobei mancher Schreiber über sich selbst staunt, dass es ihm in kurzer Zeit gelungen ist, ein Buch mit umfangreichem, medizinischem Fachwissen und vielen Seiten zu verfassen. Sie ahnen aber nicht, dass sie von Seelen inspiriert wurden. Aus der himmlischen Sicht findet bei einer schnellen Schreibweise mit erstaunlich detailliertem Wissen und präzisen Fachausdrücken, zum Beispiel im medizinischen oder psychologischen Fachbereich, vorübergehend eine Fremdbesetzung von einer erdgebundenen Seele statt die unbedingt ihr Wissen aus früheren Inkarnationen loswerden möchte, denn er hat sie keine innere Ruhe bzw. gibt sie sich nicht zufrieden. Vom Helfer- oder Hyliol-Syndrom kommen viele jenseitige Seelen nicht los, deshalb versuchen manche durch Beobachtung von Menschen mit verschiedenen Lebensweisen den Zusammenhang zwischen einer Lebensweise und einem Krankheitssymptom herauszufinden bzw. das Rätsel für Mediziner, Psychologen und Psychiater zu entschlüsseln. Da die menschlichen Lebensweisen nichts mit dem himmlischen Leben gemeinsam haben, sind ihre Ratschläge nur kurzsichtig und können der inneren Seele und dem Menschen niemals helfen, dem himmlischen Leben näher zu kommen. Das menschliche Gehirn ist durch die Wissensspeicherungen aus dem täglichen Leben sehr eingeengt worden und schwingt sehr niedrig, deshalb kann das menschliche Bewusstsein der Seele nicht helfen in der Nacht beim Tiefschlaf ihres Menschen, selbst in die Tiefe ihres gespeicherten himmlischen Wissens vorzudringen. Wäre dies einer Seele im menschlichen Kleid durch eine erhöhte Seelenpartikelschwingung möglich, dann würde sie, wenn der Mensch ein Buch liest, worin zum Beispiel Hinweise auf die mögliche Ursache einer Krankheit stehen, sofort dem Menschen Impulse zur Berichtigung geben. Sie würde sich energisch dagegen wehren, weil sie nicht möchte dass ihr Mensch durch falsche Hinweise in die Irre geführt wird und sich womöglich bei einer Krankheit einredet, er wäre angeblich durch das eine oder andere falsche Verhalten selbst schuld. Wahrlich, viele schwere Erkrankungen kommen davon, weil unwissende Mediziner mit gefährlichen, schädlichen Strahlenuntersuchungen oder sogenannte Heilbehandlungen durchführen, oder Patienten mit Medikamenten behandeln von denen sie nicht wissen bzw. wahrhaben wollen, dass sie schleichende oder beachtliche körperliche oder psychische Nebenwirkungen hervorrufen, und so die tatsächlichen Verursacher bzw. Auslöser einer späteren schweren Krankheit sind. Wie ihr daraus erkennen könnt, hat dies nichts mit einer falschen Verhaltensweise oder der Schuld eines Menschen und seiner Seele zu tun. Versteht ihr nun den Gottesgeist, weshalb er euch warnt? euch nicht mit dem Analysieren einer Krankheit oder eines Schicksalsschlages zu befassen, denn meistens kommt ihr zu einem falschen Ergebnis. Dieses steuert dann das menschliche und seelische Bewusstsein in die falsche Richtung und kann zu depressiven Schuldgefühlen und Verstimmungen führen. Bitte bedenkt, in dieser Welt der tief gefallenen Wesen geschieht vieles, das in keinem Zusammenhang mit der menschlichen und seelischen Ursache steht. Schon allein die schädlichen Substanzen im Wasser, in der Luft und in der Nahrung können sensiblen älteren und körperlich geschwächten Menschen so sehr zusetzen, dass ihre Reinigungs- und Ausscheidungsorgane dies nicht mehr bewältigen und deswegen der Mensch einmal schwer erkrankt gelangt eine große Menge von Umweltgiften in den Körper und diese setzen sich durch ein geschwächtes Immun- und Ausleitungssystem im Gewebe und in den Organen fest und der Mensch erkrankt dadurch schwer, dann hat das doch nichts mit der eigenen Schuld oder einem falschen Verhalten bzw. seiner ungesetzmäßigen Lebensweise zu tun. Wahrlich, wer noch glaubt? Eine Krankheit wäre dem Menschen zur positiven Veränderung oder sogar zur geistigen Erleuchtung nützlich, weil diese angeblich dafür vom Gottesgeist zugelassen wurde, diesem sagt der Gottesgeist, er hat sich im Dschungel dieser dunklen Welt verirrt, weil er noch fälschlich glaubt, Gott möchte die Menschen durch Krankheiten und Schicksalsschläge zur geistigen Umkehr und zur seelischen Reinheit führen. Das kann nicht sein, denn Gott kennt keine unbarmherzigen leiderfüllten Zulassungen, die die Menschen und ihre Seele näher dem Himmelreich führen sollen. Es sind Falschaussagen unwissender, unerleuchteter Menschen und gleichgesinnter Seelen, die sich in dieser Welt der Täuschungen verlaufen haben und sich darin noch wohlfühlen. Sie kommen jedoch nicht darauf, dass diese Welt nicht aus göttlicher Schaffung ist bzw. sein kann, deshalb nehmen sie getäuscht an. Gott möchte die Menschen durch schmerzhafte Krankheiten und Schicksalsschläge zur geistigen Umkehr und zum positiven Leben zwingen. Das war bei den himmlischen Wesen noch nie der Fall und auch nicht in den Fallbereichen der abtrünnigen Wesen, auch wenn sie in eigenen Welten außerhalb des himmlischen Seins nach ihren eigenwilligen Vorstellungen leben. Gott ist die unbegrenzte Freiheit und hat nur liebevolle, sanfte und barmherzige Wesenszüge in seinem größten universellen Herzen, deshalb versucht er die himmlischen Wesen nur auf seine sanfte und einfühlsame Art in ein höheres Evolutionsleben zu weisen. Das ist auch bei den heimkehrwilligen Wesen nicht anders, die für ihn im Herzen offen sind. Er schenkt ihnen Weisungen die ihnen helfen sollen ohne seelische und physische Schmerzen und Probleme zu leben, damit sie unbeschadet und geradlinig ins himmlische Sein zurückkehren können. Deshalb befreit euch von der falschen Vorstellung, dass Gott Krankheiten und schmerzliche Lebenssituationen zulässt, damit ihr geistig reift oder etwas Ungesetzmäßiges loslasst. Gott empfiehlt euch, sich von der Vorstellung zu lösen dass eine schmerzhafte Krankheit etwas Gutes für eure geistige Entwicklung sei. Bitte versteht, jeder Schmerz drückt die Schwingung der Seele und der menschlichen Zellen herunter und das bedeutet, dass weniger Energien von den Genbasen oder von der Seele zu den Zellen fließen können. Im Zustand der Schmerzen ist das Gehirn niedrig schwingend und kann nur kurzsichtig denken und deshalb ist es dem Menschen nicht möglich sich dadurch geistig höher zu entwickeln oder einen angeblich positiven Sinn in der Krankheit zu finden. Wahrlich, eine Krankheit hat aus der himmlischen Weitsicht keinen positiven Sinn, die der Seele verhelfen könnte, dem himmlischen Leben näher zu kommen. Nur selten denkt ein Mensch in einer Krankheitsphase über das seelische Weiterleben nach. Die meisten Menschen haben fürchterliche Angst vor großen Schmerzen und dem Ableben, deshalb stellen sich die wenigsten in dieser Phase die Frage, was nach dem Leben sein könnte. Da die meisten Menschen gedanklich nur auf ihre Krankheit und Genesung ausgerichtet sind, ist für sie eine schmerzhafte Krankheit kein Gewinn für ihr jenseitiges ewiges Leben. Aus himmlischer Sicht bedeutet eine Krankheit für die unwissenden Menschen immer ein großes physisches und seelisches Leid das sie in Angst versetzt und niedrig schwingen lässt. Haben sie diese überwunden, dann wollen die meisten Menschen keine Gedanken mehr an ihre Krankheit verschwenden, denn dies würde sie in der Schwingung herunterziehen und traurig stimmen. Das ist aus menschlicher Sicht verständlich und normal. Auch viele gläubige Menschen klagen in ihrer Krankheitsphase Gott an und wollen von ihm nichts mehr wissen. Oder andere bedauern sich selbst und fragen Gott immer wieder im Gebet, wieso er sie straft und so sehr leiden lässt und hadern mit seiner Herzensliebe und Barmherzigkeit. Sie sind ahnungslos davon, dass der Mensch zum Hinein- und Herausschlüpfen der Seele nicht von Gott erschaffen wurde, sondern von den tief abgefallenen, ehemaligen himmlischen Wesen, die nie mehr ins Himmelreich zurückkehren wollten. Aus Unwissenheit und durch die falschen Belehrungen geistlicher können sie nicht verstehen, weshalb sie leiden müssen. Manche suchen in esoterischen Büchern nach Erklärungen dafür. Es gibt in dieser Welt viele Bücher, die verschieden ausgelegte Hinweise enthalten, doch aus himmlischer Sicht führen sie suchende Menschen nicht selten in die falsche Richtung und zwar in Schuldvorwürfe und dadurch in Selbstbedauern und depressive Verstimmungen. Der Gottesgeist spricht in dieser Botschaft durch ein himmlisches Wesen deshalb so deutlich darüber, weil es im Jenseits viele Seelen gibt, die nicht von den eigenen Schuldvorwürfen ablassen und dadurch in niedriger Schwingung dahin vegetieren. Das geht bei manchen Seelen so weit, dass sie für den Gottesgeist und die himmlischen Lichtboten nicht mehr ansprechbar und erreichbar sind. Bitte seid klug und weise, befasst euch nicht mit Büchern, die Schuldursachen für jede Krankheit und schmerzliche Lebenssituation aufweisen. Befasst euch lieber mit eurer ehrlichen Selbsterkenntnis, damit ihr von den gröbsten Fehlern, die andere Menschen im Herzen verletzen und ihnen wehtun, bald frei werdet. Bitte geht davon aus, dass die unschönen Verhaltensweisen meistens von eurem persönlichen Stolz, eurer Arroganz und Widerspenstigkeit kommen. Setzt an dieser Stelle an, anstatt bei jedem Wehwecke nach der Ursache zu suchen. Wenn es euch mit göttlicher Hilfe gelingt, die gröbsten Fehler und Charakterschwächen zu analysieren und zu bereinigen bzw. zum Positiven zu verändern, dann erschließt sich für euch die große Möglichkeit, eure Seele energetisch auf der Empfindungsebene zu verspüren. Kann sie euch mit ihrer großen Energiestrahlung einhüllen. Dann merkt ihr bei einem negativen Verhalten oder bei einem Gedanken von innen sofort, dass ihr euch nicht in einer himmlischen Wesenseigenschaft aufgehalten bzw. dagegen verstoßen habt. Diese Art der seelischen Rückmeldung wünschen der Gottesgeist und auch die himmlischen Wesen sehnlichst den herzensehrlichen himmlischen Rückkehrern. Wer so weit geistig gereift ist, der hat seine irdische Zeit zur Veredelung und seelischen Reinigung bestens genutzt. Auf ihn wartet im Jenseits, nach dem physischen Hinscheiden, ein wunderschönes, strahlendes Licht in verschiedenen Farbnuancen, das ihn einhüllt und jubilieren lässt und ihn durch geistige Überbrückungskanäle aus den Fallebenen dorthin schleust bzw. mitnimmt, wo lichtvolle kosmische Welten sind. Dort kommen auf ihn zuerst die Wesen zu die ihn aus irdischer Zeit gut kannten bzw. mit ihm herzlich befreundet waren oder jene, mit denen er in den jenseitigen Fallbereichen oder im Himmelreich einmal herzlich verbunden lebte. Sie alle freuen sich sehr, ihn willkommen zu heißen. Das soll eine verheißungsvolle Mitteilung für jene sein, die jetzt alles daran setzen, noch die restlichen Unschönen ungesetzmäßigen Verhaltensweisen mit der Hilfe des Gottesgeistes aus dem Herzen ihrer Seele zu bereinigen bzw. davon ganz frei zu werden. Seid ihr unter den willigen und einsichtigen Heimkehrern? Dann ist eine große Freude bei euren himmlischen Schutzwesen. Wer von euch nach dem Lesen dieser Botschaft noch glaubt, dass der Mensch nur zufällig existiert oder aus der irdischen Naturrevolution hervorgegangen ist, der ist immer noch ein Geblendeter des Wissens, das Unwissende und irregeführte Menschen verfasst haben. Wahrlich! Über ihre verbündeten Menschen haben erdgebundene Fallseelen viele unglaubliche, unwahre Geschichten schreiben lassen, damit sich der Mensch im Nebel dieser Täuschungswelt völlig verirrt und sich seine Seele in den jenseitigen Bereichen ebenso nicht mehr auskennt, wohin sie tatsächlich gehört. Wenn gottverbundene Menschen noch fest daran glauben, dass der Mensch von Gott erschaffen wurde, dann sind sie irregeführt worden, und deshalb können sie auch nicht verstehen, dass der Gottesgeist über den Künder in vielen Botschaften ihre noch unbewusste Verblendung aufzudecken versucht. So wie es die früheren gottverbundenen Menschen nicht fassen konnten, können es die heutigen ebenso nicht verstehen, dass diese Welt von abgefallenen himmlischen Wesen geschaffen wurde. Das wollen sie nur dem universellen himmlischen Liebegeist zugestehen, obwohl die Welt ein unvollkommenes Schöpfungswerk ist, worin jeden Moment unsagbares Leid für Menschen und die Natur geschieht. Wahrlich, weil sie ahnungslos sind, dass einmal tief gefallene Wesen alles daran setzten, mit ihrem unvollkommenen Schöpfungswerk die Gesamtschöpfung in den Abgrund zu ziehen. Deshalb sind sie nicht mehr zugänglich für ein neues bzw. berichtigendes göttliches Wissen. Der Zerstörungsmahn der abtrünnigen Wesen in den lichtarmen, jedoch noch feinstofflichen Fallbereichen war nicht mehr durch den Gottesgeist und die himmlischen Wesen abzuwenden, weil sie schon zu damaliger Zeit keine Verbindung zum himmlischen Leben und dem universellen Liebegeist mehr haben wollten. Diese Tatsache war ausschlaggebend weshalb aus dem himmlischen Sein alles unternommen werden musste, dass die Wahnsinnstat der abtrünnigen Wesen gestoppt wird. Das war sehr schwer, weil die aglistigen Fallwesen alles daran setzten, um eine groß angelegte himmlische Rettungsaktion zu verhindern. Heute leben auf der Erde noch viele von den einst ausgegangenen himmlischen Wesen Heilsplanwesen zur Schwingungsanhebung der tief gefallenen Wesen. Sie gaben ihr schönes himmlisches Leben auf, um gegen die Zerstörung der Schöpfung anzugehen und wie ihr erfahren habt, mit Erfolg. Das geschah immer in friedlicher Absicht und unter Berücksichtigung der herzlichen himmlischen Gesetze. Leider ist es den Fallwesen gelungen, manche von ihnen abseits des Lichts zu führen. Das heißt, Manches inkarnierte Heilsplanwesen wurde von den dunklen Seelen in Fallen gelockt und in lebensbedrohliche Situationen zum gewaltsamen Kampf um sein Leben angestiftet. Die Schöpfungserrettung ist den himmlischen Heilsplanwesen, vor ca. 2000 Jahren, erst in der Endphase der Fallschöpfung gelungen. Bis zum erlösenen Schöpfungsmoment, der Zeit von Christus und seinen himmlischen Getreuen, haben die himmlischen Heilsplanwesen vorher in vielen Inkarnationen unendlich großes Leid erlebt und viele Tränen vergossen. Auf den Moment der Schöpfungserrettung durch Jesus Christus, unter großartiger Mithilfe seiner himmlischen Herzensfreunde, haben die himmlischen Wesen sehr lange, viele Äonen kosmischer Zeit, bangend und sehnend gewartet. Vielleicht könnt ihr erahnen welche Freude dann im Himmelreich unter den reinen Wesen war. Wer von den gottverbundenen Menschen heute noch glaubt, dass Gott, die höchste Schöpfungsintelligenz mit der größten Herzlichkeit, Barmherzigkeit und Güte imstande war, so eine grausame und stets gefahrenvolle Welt aus feststofflichen Atomen zu schaffen, und nach seinem Willen zulässt, dass Menschen, Tiere und Pflanzen unendlich großes Leid erleben. Der ist noch sehr umhüllt bzw. überdeckt mit negativen Dunstschleiern dieser Fallwelt, die eine andere Auffassung von Gott nicht zulässt. Seine Seele wird es auch im Jenseits nicht wahrhaben wollen, dass diese feststoffliche Welt von den früheren abtrünnigen Wesen zur Schöpfungszerstörung geschaffen wurde. Wahrlich, so eine jenseitige Seele wird so lange im Dunkeln weitertappen, bis ihr einmal ein Erkenntnislicht aufleuchtet. Erst dann vielleicht ist sie bereit, sich für den Gottesgeist zu öffnen. Wenn das geschieht, dann wird er zu ihr liebevoll aus dem göttlichen Ernst sprechen, lasse alles stehen, was du in deinem menschlichen und seelischen Bewusstsein aufgenommen hast und denke um. Erst dann ist es so einer willigen jenseitigen Seele möglich, sich von allen Irrtümern bzw. Täuschungen dieser Welt zu lösen, um für ein neues Wissen frei zu werden dieses ihr endlich die Umsicht für das wahre himmlische Leben vermittelt. Wollt ihr nun unter den lernfehlenden Wesen sein? Dann beeilt euch sehr, denn ihr habt dazu nicht mehr viel Zeit, denn der Erdplanet liegt aus himmlischer Sicht schon in seinen letzten Atemzügen, weil er sehr krank ist.